Ja, hi und willkommen. Mein Name ist die rollp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, ich bin schon wieder vor dem wütenden Jotas. Und ja, er hat mich leider schon gesehen. Deswegen gehe ich mal ganz kurz hier raus. Damit der mich hoffentlich vergisst. Und ja, äh, wir knüpfen uns den heute vor. Hoffentlich kriegen wir halt auch hin. So. Und ja, letzte Folge haben wir ja ein bisschen gefehlt. Und wir mussten... Noch mal den ganzen Weg hier zurücklaufen, was ein bisschen doof war. Ich habe schon mal gespeichert hier, also meditiert an einen Speicherpunkt und sind jetzt etwas näher dran, falls wir frecken. Also, ja, ich bin so lange laufen müssen und hoffentlich kriegen wir den jetzt da und das wäre richtig gut. Oh ja, ich bin aus. So, irgendeine Machtfähigkeit muss ich einsetzen. vielleicht könnte ich könnte das hier einsetzen, das wird vielleicht auch nicht schlecht. So, der ist eigentlich gar nicht so schwer, Mann. Na. No. Okay. Da war viel einfacher als beim letzten Mal. Gott verdammt. War nicht mal an schwierig, ey. Warum hat er mir letztes Mal so viel Schwierigkeiten gemacht. Ey? Ich kann ja nicht mal analysieren. Ey. So, die Frage ist jetzt, was hat mir gebracht? Oh, no. ich hätte voll fliehen können. Ich sorge. Gut. Ich nehme an, ist noch blockiert. Ne? Keine Ahnung. ich hoffe mal hier werden wir irgendwo herausfinden wo ich doch das finden kann oder so vielleicht kann ich das Licht ja auch irgendwo anmachen aber nicht schlecht ah. vier. So. bin ich hier. Oh Gott. Oh ja. Hey, ich habe da noch über dem Strich. Ich bin auch noch voll über dem Strich. So. Oh, der lebt noch. Okay. Äh. Sogar der nachgewachsen, ehrlich. So, hier kann ich Licht anmachen oder eine Tür aufmachen. Anscheinend ist klar, wir sitzen ja so aus: eine Truhe, ein Geheimnis. Da kriege ich hin. So, ich lasse mich raten. Die Truhe ist irgendwo hier unten. Ne? <lacht> <lacht> Okay. Also Applaus. Ja. So. Eine Spur, die werde ich ja wohl finden, und ein Geheimnis. Das Geheimnis haben wir ja schon gesehen. Ne? Abwieselt euch. So, Idiot. Verdammt soziale halt. Da ist die truhe Gott, Trohe haben wir schon mal und Geheimnis haben wir auch schon gesehen, aber schon ne? Da ich schon irgendwo hinkommen, ne? schön. Bekannt aus Final Fantasy. Also ich kenne jedenfalls davon. das hier von Orikalkos? Nee, Orikalkos. War jetzt Orikalkum oder Orikalkos? Das sind zwei verschiedene Sachen, ne? Glaube ich jedenfalls. Oh Gott! Oh Gott! Herr, ich voll erschreckt. Na, ja, du warst jetzt mir. Wie geht's nach? Okay. Hast du noch erwartet über BD? Okay. Da kann eigentlich, da eigentlich gar keinen Unterschied. habe schon ich war schon wieder aber weiß wo gelandet so du, du machst mich ein bisschen nervös ah. oh, okay ist der strom davon abgetrennt oder Das Ding da. Jawohl. No. Okay. <user> <popcorn> <tibe> <untertiton> hat eins für ein geheimnis habe ich so gefühl ne? vielleicht ein bisschen helfen so, ich nehme ein ist ja niemand hier auf einen wartet aber es ist nur das ja also nur 66. Naja. Was ich so. Alle jedes töten? Okay. Oh, ich habe hier irgendwas oh. also ja, Super. Ich habe hier ein Gebiet nicht gefunden. Direkt. Ja, habe ich denn ja ich hier nicht gefunden? Nee. Habe ich falsch geguckt? Nee, hier 92 prozent irgendwo habe ich ein gebiet nicht gesehen dreck ey. Ah, wo denn Habt du alles hier gesehen hast du alles gesehen ich habe alles gesehen hm. da oben. Oh Gott, da ist ja voll gemein versteckt, ey. Oh Gott, soll da hinkommen? muss das Ding anhalten. Wir müssen auf meine Seite, ne? ja, Perfekt eigentlich, schnell geht das aber gemein versteckt okay diese namen die sind wahrscheinlich irgendwie voll wichtig ne schon aus legends oder irgendwie sowas so was jetzt haben wir ja alles gut jetzt gut so langsam muss ich jetzt erstmal gucken wo ich hier im reale grabungsstätte aber da konnte ich ja nur... Ich muss von hier aus... Boah, ich muss vom Grab jetzt hier wieder irgendwie gucken, weil hier irgendwie was fehlt, glaube ich. Ne? Äh. Oder hier irgendwo. Ich habe eher das Gefühl, hier ist irgendwie was am Fehlen. Ach, hier muss ich auch noch mal rein. Nein. Ich komme mir ja nie von vor weg. So. Oh, äh. Ja, erstmal überall ich hinkommen. Ne? Das also mal die Frage, ne? wie komme ich überall hin? Ne? Okay. So. Wo muss ich jetzt hin? Er ist jetzt äh, bin ich schon falsch. <lacht> äh. Äh, nein. Äh, doch. Oh, du, blödes. Wieder passieren, nein, gut, alles klar. So. so, wir sind hier fertig mit dem Ort. Wir müssen jetzt, wer weiß, wohin ich glaube, wir müssen erst zu den Eishöhlen ne? Absturzstelle. Wennator frack Reale Grabisch, ich habe so ein Gefühl, irgendwo hier habe ich irgendwo verpasst. Aber ich kam von den Eis auch dahin. Okay, so ein dann, und ich weiß, wie wir dahin kommen. Hi jetzt bist du hier. Ne ich glaube, so große Sachen fehlen uns jetzt eigentlich gar nicht mehr so, ne so geheimnis oder so. Ich glaube, einfach nur Thronen und hier und da vielleicht so ein paar gebiete oder echos nehme ich jetzt mal an ne? oh da ist hier ein abenteuer auf sehr vorne das hört ja gar nicht auf irgendwie 90 prozent des spiels habe ich so gefühlt, sind wir schon hier so, ich glaube mit einem fähigkeitspunkt kann ich nicht viel reißen. Ja, sparen wir noch. Mal. Ich dachte, sound schon wieder am Rumspacken. So, ich kann nur von ja. Wir müssen erstmal hier runter. Und dann gehen wir... So, wir nehmen jetzt da mal den Speicherpunkt, würde ich sagen. Kann ich da runterfallen? Das nicht. Ja, du schmeißt mich beinahe runter. So. Ich dachte, erst erstmal den Speicherpunkt da, wenn ihr nichts dagegen habt. Und dann ich möchte dieses Fiasko das beim letzten Mal passiert nicht noch mal wiederholen, ne? wieder am Ende der Welt irgendwo landen. So, so eis wir alles abgeschlossen. Da kurz äh, wie komme ich hin? Hier war doch gerade irgendwo hier, nee. doch. Nee hier mein gott da komme ich zur grabstätte noch mal hm. da vielleicht irgendwo was so hier irgendwie weiß nicht warte mal da komme ich zur anderen seite von dem ding ja das war weg glaube da links sich Dingenskirchen irgendwo, aber da halt hier nee, doch. Da komme ich doch ab, genau. Hier muss ich irgendwo Was fehlt mir ne. Geheimnis. Geheimnis, Geheimnis. Da werde ich ja wohl von irgendwo sehen müssen, oder? Nämlich, man, Meine die Geheimnisse, die sind meistens immer sichtbar. Die zu erreichen ist mal irgendwie eine andere Frage. Ja, jetzt bin ich schon wieder auf der anderen Seite von dem Teil. Oh bestimmt hier irgendwo, ne? Na, da muss ich wieder Ich äh, hab ganze Grab hier latschen, aber hier war doch nichts besonderes, oder? Da war doch nur dieser eine Raum irgendwie. Da war doch nichts, oder? Und okay, denk mal hier. Ich habe so gefühlt, es irgendwo hier. War schon alles erkundet? Ne. Es also, irgendwo fehlt mir ein Gebiet. Irgendwo habe ich noch irgendwas nicht aufgedeckt. Nur wo? Irgendwo. Wo war ich noch nicht? Ah, schon wieder zu Doppelkling. Abschaum. Ah, Schaffer, Abschaum. Wolltest <lacht> du schon wieder weg? Für mich wach bin ich. Na komm, ich bin das jetzt drauf. Ihr ich noch nicht geguckt, glaube ich. Hi. Ich mach ihn fertig. fein erfährt sich. seit ich meine angriffskraft erhöht habe die kämpfe viel einfacher ja wer hat das gedacht ich kann eigentlich nur noch Backmischen, ja muss irgendwie gar nichts irgendwie beachten. die welt soll das schmerz erkennen ja ich den von hier aus sehen. Imperiales hauptquartier da nee, da bringt mir nichts also unten ist aber, nö. ja komm wo ist diese blöde sens dingens kirchen oder da kann man sogar so irgendwie hingehen glaube ich wo ich glaube dann verrexte, ne so gehen wir mal da oben gott äh. was da unten noch Und da kam ich ne wenn ich hier hinkomme da komme ich zum venator wieder ne dass ich hier echt auswendig weiß, langsam, wo überall welcher Weg hinführt. Ne? Ich bin gerade da nee, ne? Ich glaube, idee ist gerade da gefallen Da <lacht> kommt irgendwo. Wo habe ich jemand verpasst? Ich sehe es nicht. da unten bin er direkt da oben gesprungen ne? ich will gar nicht da ich will da gott verdammt da ey wenn ich jetzt hier wenn ich die kamera wenigstens drehen könnte ne? so genau hier wollte ich hin so was denn hier noch ist hier irgendwie hey, habt ihr das hier Was, war, was ich noch nicht anfassen Aua. Ah, combo ja, ich würde euch gerne mal erledigen damit ich hier mal, mich in ruhe umschauen kann ne, das wäre super Nein, halt. Oh, ich glaube ich sehe da was oder nee. Boah, ich da ich ich macht schon mal Lippen. na kam schon Aua. na kam schon noch ich schon immer so nervig bis euch? arbeite für mich, komm. pd bist du an den dran? Danke. Ja, ich den drauf, bitte. So. Fähigkeitspunkt. gut. So, und hier muss das sein, kommen ist in meinen wehen mhm. nö okay hm. also ja. ich normalerweise so eine drohne du arbeite für mich Kann jetzt nicht sein hat mir ein gebiet hier so viel ein so ein blödes Gebiet, und ich nicht gesehen das ist wahrscheinlich auf der anderen seite ja, aber da muss ich wieder durch das ganze grab hier durch rennen wirklich großartig bd Langsam, Glaube ich, finde das hier nicht, deshalb also muss da in diesem Eingebiet sein, wo wieso reagierst du eigentlich beim ersten Mal nie? Ja ich gehe jetzt noch einmal hier durch, gucken schon wieder nicht etwas für mich überladen, also ich drücke, der macht irgendwie nichts beim ersten Mal. Ah, ich glaube, du hast mir, Ja, ne? Ding, das... Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. So, hier war ich auch schon. Kann das sein, ne? Was ich hier übersehen habe. Wo ist dieses eine Gebiet mit... Da? Nee da, nee, da will ich nicht hin. Da müssen wir jetzt wieder hier durchrennen. Ne? Gibt's da jetzt hier nicht. Mit den Dingen hier. Hier irgendwie was aktivieren. Wir sind ja gerade am Stampfen. So. Oh, ist ja auch noch was. Oder? Wenn diese blöde Barriere dann unten nicht wäre, ne? Warum ist das hier? Warum ist das hier? Hierfür, ne? ja, genau hier wollte ich eigentlich hin. Immer noch meinen ganzen Weg so zurück. ich ob ich die gesehen hätte wenn ich den ganzen weg irgendwie ja wenn ich hier runter guckt hätte beim ersten mal ist hier durchgegangen wäre okay, hier werde ich definitiv anschneiden wenn ich ja echt nichts finde im ersten blick dass ich mal jetzt zurück Ja, warte, da komme ich gar nicht zurück ne? Aha. Ich habe vielleicht Fähigkeiten, egal. Ist jetzt ist im Moment nicht so wichtig, halt, warte. Oh, was? Äh. Ja, genau, da wollte ich hin. Danke. Ja, muss ich von vom Grab aus mal versuchen. Was war das? Keine ja, muss ich vom Grab aus hier irgendwie rumrennen. Das heißt, ich muss durch das ganze Grab erstmal wieder rennen. Und dann ach, dann lohnt das auch, nicht, ey. Also, man kann halt schon großartig sein. Ne? Macht oder ne? So jetzt nachdenken, wo wir müssen. Pfiech, da kann ich nicht. Äh. Absturzstelle, da müssen wir immer hin. Äh, das ist ja nicht mal Eishöhle, hier. Doch. Da so, warte mal. Äh, wie komme ich. Wie komme ich hier hin? Hier will ich hin. Ne? wenn wir uns durch das ganze grab erstmal wieder durchrennen ne? wie komme ich zum grab äh, gute frage ne? komme ich da überhaupt zurück hin ich glaube da komme ich gar nicht mehr hin was das alles nur weil diese tür hier verschlossen ist da gibt es jetzt nicht da kann ich sein dass ich hier weiß man du, nicht hier irgendwas verpasst hätte dann hätte ich auch gar nicht mehr reinkommen können das macht aber keinen sinn von hier muss ich da hin ja und dann geht er ja so runter genau nee, doch weiß nicht <lacht> Doch muss er doch sein, ne? So, das heißt, ich muss hier hin. Wie komme ich da hin oh. hey, das ist so unnötig kompliziert gemacht hier, ne? Boah, ich hatte es doch gerade. Wo ist es? Da, die Kuppel. Jetzt mal wieder nach oben. Hier muss ich, glaube ich, Eishöhle. Boah, ich muss jetzt mal hier raus. Ey. Das so dämlich ich hier gemacht. Ey. So, hier ist die Eishöhle. Dann ist so ein weiter Weg, ne? da, da ist mir einfach zu viel. Guck sich dann einer an, wie will denn hier jemand? durchblicken. So, ich gehe... am Speicherpunkt der Dinge nehmen. wird schon richtig sein. Alter. da die karte in diesem spiel empfunden hat den er schießt sich also so normal verbraucher will so normal verbraucher so ein normal sterblichen wie mir hier nicht vor die füße setzen habe ich doch gar nicht mit klar so hier wird auch definitiv viel geschnitten allein der weg bis dahin, auch so, wenn ich jetzt hier hingehe, weiß ich immer noch nicht, wie man da soll. Ich jetzt hier vom Tempel aus. So. Ich bin gerade voll durch die Wand gelaufen, habt ihr gesehen? So. Von hier aus kann man da was anfangen habe ich so ein gefühl sie kein stumm ich würde sagen wir level mal auf irgendwas ich weiß zwar nicht genau was ich brauche aber wir müssen ja so mit gegner zu boden werfen kann das ist dann mal nicht schlecht macht schuppen nutzt ja relativ oft also ja okay wir sind ja nur wichtig, dass damit große Gegner erstmal kaputt geboxt werden können. So und jetzt, Boah. da, hey, da muss ich so Boah, ich das ist mir einfach zu krass hier. So da lang glaube ich. Ich komme ja echt gerade nicht klar. Ey. Ja, aber wisst ihr, ich habe gerade echt keinen Nerven sowas. so hat. Wo bin ich gerade? Bin ich auf dem richtigen Weg? Hey. Vor allem das noch da irgendwas grün ist, denn. Boah, wo ist das Ding? Ah, boah. So, hier lang. Boah. Hey, das ist so unnötig. Hey, ich sehe das... Da lang. Ich... Irgendwo in die Richtung muss ich hin. Ich mach ganz kurz durch. Ich kann einfach in die Richtung. Wird schon richtig sein, ey. Ein Eindringling. ich nicht schon mal versucht, hier durchzuklettern? Wenn ah, mir ja nicht auch noch irgendwo was. muss da oben, ne? Okay. ja schon kommen, da wartet jetzt wieder ein Boss auf mich, ne? So ein neuer. Oder auch nicht. immer so wir sind nicht mehr weit entfernt gut lohnt sich auch ey also ich weiß doch was da ich weiß doch was ich kriege also jetzt nicht so als ich jetzt hier irgendwie was komplett neues von dem ich nicht damit rechnen gott ich glaube von hier bin ich da gekommen vom ausgang ja hier ausgekommen aus diesem grab glaube ich So, wir da geht jetzt nicht darunter, ne? Spiel ist irgendwie nicht dafür gemacht, so weiß ich nicht. So. Nur einige Ranken noch nicht ich finde das spiel ist irgendwie nicht dafür gemacht so irgendwie so gebiete zu machen einzuführen wo noch äh, mal ein zweites mal rein muss oder so das ist irgendwie so ein spiel da müsste es alles beim ersten mal irgendwie ja finden also, irgendwo ein speicherpunkt da so, jetzt muss ich das nach oben ich glaube der weg ist jetzt auch nicht nichts oder so, ne? Da so, ähm, kann ich irgendwo Hallo. Ja, war schon sagen, nee. Nicht so. Okay. irgendwie zu ruhig gerade was story mäßig ist auch ja nichts mehr ne? so da bin wieder da sind du schon wieder du nicht alles naja ich jetzt keine lust muss da lang Ich glaube, zurück, hallo. Ich auch schon mal mehr abgezogen kann sein. Alter. Hilfe, bitte. Alter, was. Hilfe, bitte! Ja, das gibt's jetzt nicht. Mehr. So. Und jetzt da hinten in, Hallo. Gar nicht ich bin zu Umbruch. ach komm schon ich brauche helfe viel bock jetzt den umweg zu nehmen so perfekt so wird das da auch was? Kann ich dann immer zurück? Warte mal, warum sind wir? Was? ich nach zurück ich komme da gar nicht zurück kann das sein hm. komme ich jetzt ein Ich seine. Ich werde jetzt hier nicht gehen, bevor ich das nicht gefunden habe. Ey. Sonst muss ich ja schon wieder den ganzen Planeten hier abkämmen. Kann ich nicht mehr zurück. Ich ah, brauche Hilfe. Großartiges Timing. da jetzt nicht. Mehr. Ist aber ist da, da, wo ich diese Tür nicht richtig zugemacht habe oder nicht aufgemacht habe. Stimmt da, ne? kann nicht. Wie kommen ich jetzt dahin? Gar nicht. Ich komme da nicht zurück. Zum Teufel. Ja, dann kann er aber nicht da sein. Hey, das geht mir jetzt auf die Nüsse gerade. Oh, weiß ich nicht, da gibt es jetzt nicht. Ich bin jetzt den ganzen Weg wieder hier reingelatscht. Für nix. Nee, da komme ich doch nicht. Okay, danke ja, Da kann ich noch versuchen. Soll ich streamen irgendwie sag so, für ich brauche hilfe na okay aus dem weg das genau da mich jetzt hier stört an dem spiel das eine Sache vergessen nicht zu suchen, nicht zu finden. Jetzt sehen wir an, was jetzt Bock irgendwie hat zu finden. Da muss er du durch den ganzen Planeten. Ey. Du kannst ja nicht teleportieren oder gar nichts. Ey. Den ganzen Weg muss er noch mal machen. Den ganzen Weg, all also das, das hier durch den Planeten zu laufen, das dauert schon Ewigkeiten. Das ist ja irgendwie nicht. Hm. Äh, irgendwie selber kaputt. Aha. Weiß bis heute noch nicht, wo du immerhin rennst, ne? So. Muss der eine Ort jetzt hier? Muss halt irgendwo da oben sein. Ne? Ja. Sag so mal. Boah, das ist mir zu so kompliziert hier. Dieses grüne dingen war das schon immer hier auf der karte was kommt da doch einmal ja ey. das war doch hier in diesen ein ding wo ich einmal so durchgesprungen bin oder da da hinten ist was war gibt es jetzt nicht ey. Also lasse ich mal ganz kurz durch so, nein ob da hängen Boah. hier ist kriegt die krise ey. und da ist ein stempel gott sei dank ist es lohnt sich das hier ich glaube hier ist zugang. ein zugang sturmtruppler hat hier mit dem erreicher konnte anscheinend hat er einen weg ins kopf gefunden So, ich habe bitte. So, jetzt bitte öffnen, danke. Habe ich schon erwähnt, wie großartig das ist? Weil du es auch bist. Im Hintergrund noch die Elektrogeräusche. So, ich habe ich das nicht gemerkt. Das ist doch nicht, er ist nie im Leben die ganze Zeit da gewesen, oder? So. Und das war auch hier gut. So. Das einzige, was jetzt noch fehlt, ist das andere Grab hier noch einmal kurz. Zwei Thronen fehlen mir noch. Und hier fehlen noch zwei Thron. Da ist, da ist der einzige Ort, wo mir noch was fehlt. Und da gehen wir jetzt hin. Ich würde sagen, da treffen wir uns auch wieder. So, ich glaube, ich weiß, wie ich an eine Truhe komme. Ja, so komme wir Haha, cool. was ist das? Da war wirklich was drin. Geheimnis. Entdeckt weil Okay, war, echt nicht schlecht. Weil ich konnte irgendwie nicht von hier aus dahin springen. Und ja, ich mir schon irgendwie gedacht, irgendwie muss ich dahin kommen. Aber war ein Geheimnis, was kann aber nicht sein. Gut, fehlt nur noch eine Stroh. Die werde ich ja hoffentlich auch noch irgendwo hier finden. Ey. Alter. Da boah. Ey wir hey, ja schon so lange am rumlatschen ne? Und da ist die truhe einfach so einsam Ach. Und sogar noch was zum scannen hey, ich bin hier so lange was rumgelatscht das heißt? ne? was ist das bd fremdling alles klar aus wie von Qui Gon irgendwie ist Teil gut. Das war es, glaube ich, mit sehr vorne so äh, allgemein mit allem. Ne? Ja, äh, okay, so alles erkundet, ausgezeichnet. Boah. Ähm, wir haben alles hier gut. Wie sieht es datenmäßig so aus? wahrscheinlich noch irgendwas Boah, da fehlt natürlich wieder irgendwas oh, ein ding fehlt hier noch das gibt es jetzt nicht bei der imperialen ausgrabung aber das ist mir jetzt sowas von egal gut dann würde ich sagen unser nächstes ziel wird datum hier sein gut und ja wir treffen uns dann im nächsten part auf der Mantis wieder oder vielleicht mache ich noch hier dieses wie ich auf Kaschik platt. Ich weiß es nicht. Versuchen wir mal und ja, dann haben wir halt auch noch, dann können wir Kaschik auch abpacken Und ja, ich will das mal sagen, ich gehe jetzt erstmal hier weg. Oder wir gehen zum Mantis. Wir machen halt viel irgendein andermal, keine Ahnung. Ich habe jedenfalls keinen Bock mehr. Ich bin jetzt ja schon, weil nicht, so lange am rumrennen und ja. Ja, das reicht mir jetzt auch für heute und ja, wir haben ja viel erreicht, ne? gut ich sage dann danke schön fürs zuschauen ich hoffe, euch hat der gefallen wenn ja hinter das bitte ein Like, ein abo oder ein kommentar das würde mich sehr freuen und sehen wir uns in der nächsten folge wieder ciao